I'm Hallo und herzlich willkommen zu diesem Giveaway. Das ist auch wohl letzte Giveaway auf Skybones Vorerst. Ähm ich werde vier Shards auf den Beta-Inseln verdosen. Also auf einmal auf der Insel, glaube ich. War das Magic? Ich werde mal schauen, ich glaube, auf Monster auf ist einer genau Zombie Shard dann auch auf Eis glaube ich einer der eine der hier Zombie auch noch mal Zombie dann abgehen haben wir noch ein Shard ein Flower Shard auf Ancient und einen blauer auf Nice. Also wie ihr mitmachen könnt, diesmal ist es komplett anders. Also ihr müsst einfach nur ein nettes Kommentar schreiben. Und ich werde mir vier Leute raussuchen aus den Kommentaren, die ich selber auswähle, ob sie es verdient haben oder je nachdem, ich kann es halt selber entscheiden, das mache ich diesmal anders. Und werde vielleicht auch jemanden aussuchen, der öfters Kommentare schreibt oder so. Also auf jeden Fall good luck, schreibt was Nettes, dann könnt ihr vielleicht gewinnen. Ciao, ciao.